Leute, ich bin so sauer und so wütend auf diese Politik da draußen, die sich mal wieder null um Familien, um Eltern und vor allem wieder null um die Kinder kümmert. Erster Lockdown, Sommerferien, verlängerte Herbstferien, verlängerte Winterferien, zweiter Lockdown. Man hätte ja meinen können, dass man in dieser Zeit politisch irgendwie einen vernünftigen Pandemieplan für die Schulen aufstellen kann. Aber in über einem Jahr Corona-Pandemie ist im Prinzip überhaupt nichts passiert. Aber was soll man auch von einer Politik erwarten, die es in 16 verdammten Jahren nicht schafft, eine Rentenreform auf die Beine zu stellen? Ich bin so wütend über diese verf Selbst nach einem Jahr hat man es nicht geschafft, ein einheitliches Konzept herauszubringen, wie man das Leben in den Schulen in dieser Pandemie verbessern kann, wie man das Leben für die Kinder verbessern kann, für die Lehrerinnen und Lehrer und am Ende auch für die Eltern. Man hat es in über einem Jahr nicht geschafft, diese Schulen mit Lüftungsanlagen beispielsweise auszustatten oder wenigstens mit Raumluftfiltern oder zumindest Masken bereitzustellen oder vielleicht jetzt sogar dafür zu sorgen, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer getestet werden, bevor sie in die Schule gehen. In jedem verdammten Discounter da draußen, in jedem verdammten Supermarkt stapeln sich mittlerweile die FFP2-Masken. Es gibt Berge von diesen Masken. Man kann da durchschwimmen, man kann da durchlaufen. Es gibt jetzt sogar Schnelltests bei all die an der Kasse. Das muss man sich mal geben. Aber nichts davon, nichts davon kommt in den Schulen an. Das kann doch nicht sein, dass ein verdammter Discounter Schnelltests verkauft an irgendwelche Menschen, die gerade irgendwie Bock haben, sich zu testen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Und da draußen haben wir Schulen, in die hunderte von Schülerinnen und Schülern gehen und da wird nicht getestet, da wird überhaupt nichts gemacht. Warum werden an Schulen keine Masken verteilt, verdammt nochmal? Wofür zahle ich eigentlich Steuern? damit dann irgendwelche Automobilkonzerne dann Milliarden an irgendwelche anderen Leute schenken? Warum hat man beispielsweise nicht einfach die Bundeswehr um Hilfe gebeten, dass die vielleicht gerade an den großen Schulen Masken verteilen? Vielleicht nicht unbedingt auf dem Land, auf dem Dorf, wo sowieso nur 20 Leute in der Schule sind, aber zumindest in den Großstädten, dass man da dafür sorgt, dass sich nicht jeder bei jedem anstecken kann. Warum hat man nicht die Bundeswehr beispielsweise jetzt gebeten, wenn Schnelltests da sind, an die Schulen zu gehen und die Kinder und die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer zu testen? Es kann doch nicht sein, dass Leute die wie ich im Homeoffice sitzen und im Prinzip zu niemandem Kontakt haben, ab und zu da mal rausgehen zu irgendeinem Discounter und sich jede Menge Masken kaufen können und sich Schnelltests kaufen können für irgendeinen Spaß, um zu gucken, ob man Corona hat oder nicht? Selbst der Philologenverband in Bayern hat jetzt die Politik scharf kritisiert. Jetzt werden die Schulen wieder geöffnet nach und nach in Bayern und es kann doch verdammt noch mal nicht sein, das sagt auch der Philologenverband, dass da die Schülerinnen und Schüler nicht getestet werden. Es geht ja hier darum, dass Hunderte, zum Teil auch über tausend Menschen sich in einem Gebäude aufhalten und kaum Abstand zueinander halten können. Und natürlich springen und hüpfen Kinder gerne herum, natürlich äh, sprechen Kinder miteinander, natürlich sind sie quasi Kopf an Kopf überall, wo sie sich aufhalten. Und das ist irgendwie politisch absolut kein Problem und am Ende dann angeblich auch gesundheitlich überhaupt kein Problem. Aber der Laden um die Ecke, in den vielleicht gerade mal maximal zehn Leute reinpassen, der muss geschlossen bleiben. Die Politik zeigt einmal wieder deutlich, dass ihr die Kinder scheißegal sind. Hauptsache, die Eltern können wieder in Ruhe zur Arbeit gehen und konsumieren. Das ist ja am Ende in unserer Gesellschaft alles, worauf es ankommt. Und am Ende schieben sich Bund und Länder wieder die Schuld in die Schuhe. Ja, aber die Länder sind doch für die Bildung verantwortlich. Ja, aber der Bund hilft nicht mit. Bla, bla, bla. Immer wieder derselbe Scheiß. Und genau diese Scheiße hat doch dazu geführt, dass Digitalisierung immer noch ein absolutes Fremdwort an den meisten Schulen in Deutschland ist. Und dieses verdammte Spiel, das wird im Prinzip schon seit Jahrzehnten gespielt. Und deswegen gibt es im Prinzip seit dem Zweiten Weltkrieg und noch länger keine größeren Veränderungen im deutschen Schulsystem, weil keiner für irgendwas verantwortlich sein müsste. Und ja, es gibt da draußen Schulen, die sind mit Luftreinigern ausgestattet. Die haben Trennwände aus Plexiglas und manche kriegen sogar Masken. Aber da reißen sich dann die Lehrerinnen und Lehrer und die verdammten Eltern und Schülerinnen und Schüler den Arsch auf, damit es überhaupt so weit kommt. Und das, was mich so wütend macht, ist ja nur ein ganz kleiner Teil des großen Politik, Versagens in der Pandemie. Ich spreche ja hier gar nicht über die ganzen Einzelschicksale da draußen, über die Menschen, die jetzt Kredite abbezahlen, Mieten zahlen und so weiter und die versprochenen Hilfen, die sie hätten bekommen sollen, noch überhaupt nicht erhalten haben. Ich spreche noch nicht einmal von den illegalen Bereicherungen der Politik während dieser Krise. Und vom Impfversagen ist auch noch keine Rede in diesem Video. Es kotzt mich absolut an, dass im Prinzip wieder die Schwächsten, die Jüngsten in unserer Gesellschaft ausgeschlossen werden, dass man da wieder nur sagt, naja, die sind jung und die sind gesund, da ist alles gut, das wird schon irgendwie werden. Niemand denkt daran, dass diese Kinder ja in, in Familien zurückkehren, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Familien zurückkehren, wo vielleicht auch noch andere Kinder sind, die wiederum auf andere Schulen gehen und dass sich dieser ganze Mist, ausbreiten kann. Das interessiert gar keine Sau. Aber für besonders familienfreundlich oder kinderfreundlich war die Politik in Deutschland ja noch nie bekannt. Ich muss jetzt wieder versuchen, mich zu beruhigen und kann euch eigentlich nur mit auf den Weg geben. Haltet durch, bleibt gesund und bleibt vernünftig.